Herzlich willkommen zum ersten Video der Videoserie rund um Amazon FBA. Wir werden darüber sprechen, was du beachten musst, wenn du wirklich von vorne bis hinten ein eigenes Produkt auf den Markt bringen möchtest. Und zuerst einmal werden wir in den Prozess reinschauen, was Amazon FBA eigentlich ist und wie das genau funktioniert. Also lass uns da mal mit loslegen. Lass uns direkt mal reinstarten, denn wir werden nicht nur über den Begriff Amazon FBA sprechen, sondern auch darüber, wie das gesamte Business an sich funktioniert. Denn jeder weiß natürlich, dass man auf Amazon alle möglichen Produkte einkaufen kann, doch was die meisten nicht wissen, ist, dass man als Amazon-Seller auch wirklich auf der Plattform auf der anderen Seite stehen kann und wirklich seine Produkte Millionen von Menschen auch anbieten kann. Und genau das auch ohne eigene Idee ungefähr jetzt schon zu wissen, welches Produkt man überhaupt auf Amazon verkaufen sollte oder verkaufen könnte auch. Und hier beginnt wirklich der gesamte Prozess, denn im ersten Schritt suchen wir wirklich nach einem geeigneten Produkt, das wir auf Amazon verkaufen können. Und hier gehen wir auch nicht irgendwie auf gut Glück vor, da Amazon uns wirklich alle Daten mit an die Hand gibt, die wir mit Tools auswerten können, um zu sehen, wie viel Umsatz welches Produkt macht. Das heißt, wir sehen nicht nur, wie viel Umsatz alle Konkurrenten machen, sondern auch wann welches Produkt welchen Umsatz generiert hat. Sodass wir auch sicher gehen können, dass wir Produkte auswählen, die sich nicht nur jetzt gerade gut verkaufen, sondern die über ein Jahr hinweg, über einen bestimmten Zeitraum hinweg wirklich konstante Umsätze auch generieren. Und wenn wir uns dann für ein Produkt entschieden haben, dann geht es darum, auch den geeigneten Hersteller zu finden, der das Produkt für uns in einer wirklich hohen Qualität produzieren kann. Und hier kannst du dir auch im Vorfeld noch Gedanken dazu machen, ob du ein ähnliches Produkt auf den Markt bringen möchtest oder ob du es vielleicht aufwerten willst, um dich auch von der Konkurrenz abzuheben. Und das Geniale hieran ist, dass wir anhand der Bewertung der anderen Produkte schon wissen, was den Kunden gut gefällt und was auch nicht. Und so haben wir direkt Anhaltspunkte, mit denen wir unser Produkt wirklich verbessern können und so auch vom Rest der Konkurrenz abheben können. Und wenn es jetzt um die hersteller finden, geht, dann findest du diesen zum Beispiel in China, aber auch in Europa oder in Südamerika. Das Ganze ist natürlich vollkommen produktabhängig, aber ehrlicherweise kommt ein Großteil der Ware natürlich auch aufgrund des preis leistungs aus China. Wenn wir die Ware dann von unserem Produzenten eingekauft haben, dann geht es darum, die Ware nach Deutschland zu importieren und sie auch zu einem Amazon-Lager zu bringen. Hier kannst du entweder im Vorfeld ein Zwischenlager nutzen, so wo du dann die ganze Ware unterbringst, um dann nur einen Teil von dort aus zum Amazon Lager zu senden, um einfach an Lagerkosten zu sparen und nicht den gesamten Teil deiner Ware in einem Amazon Lager zu haben, wo natürlich die Lagerkosten ein Ticken höher sind, als wenn du einfach ein ganz normales Lager nutzt. Wenn deine Ware aber dann importiert wurde und vom Zwischenlager zu Amazon geschickt wurde, dann geht der eigentliche FBA, also Fulfillment by Amazon, partlos. Fulfillment by Amazon bedeutet so viel wie Versand durch Amazon, was dir als Verkäufer das Leben ehrlicherweise unglaublich leicht macht. Denn ab dem Zeitpunkt, ab dem die Ware im Amazon-Lager angekommen ist, kümmert sich Amazon eigenständig um den gesamten Versand und die Lagerung der Produkte. Und außerdem kümmert sich Amazon auch um den Großteil des Kundenservices, falls Kunden Fragen zu Versanddetails ihrer Bestellung haben. Und wenn du deine Produkte zu einem Amazon-Lager gesendet hast, dann verteilt Amazon die Produkte auch wirklich selbstständig auf mehreren deutschen Amazon-Lagern zum Beispiel, sodass die Produkte einfach noch schneller zu den Kunden geliefert werden können und sie einfach an strategisch sinnvollen Orten gelagert sind. Und wenn du den Versand durch Amazon auch nutzt und also deine Ware in ein Amazon-Lager schickst, dann hast du auch automatisch das Prime-Zeichen, sodass Kunden wissen, dass sie nichts für den Versand zahlen müssen und ihre Produkte meistens sehr, sehr schnell, wirklich vielleicht sogar am nächsten Tag erhalten. Und wenn der Kunde von dir ein Produkt auf Amazon kauft, dann verpackt und versendet Amazon die Ware für dich, sodass du dich nicht um diesen gesamten Teil kümmern musst. Und selbst wenn der Kunde ein Produkt zurücksenden möchte, hast du auch weiterhin damit nichts zu tun, denn auch diese gesamte Rückabwicklung, die wird von Amazon übernommen. Die Ware wird dann zurückgesendet und Amazon schaut, ob das Produkt wieder aufbereitet werden kann. Und wenn das der Fall ist, dann kann das ganz normal auch wieder in den Verkauf gehen. Das heißt, auch hiermit, wie gesagt, um diesen ganzen Prozess musst du dich selber eigentlich gar nicht kümmern. Und dadurch, dass Amazon für dich den ganzen zeitintensiven und auch immer wiederkehrenden Prozess übernimmt, kannst du dich vollkommen auf das Wachstum deines Unternehmens fokussieren. Und FBA ermöglicht es dir wirklich, 24-7 deine Ware automatisiert an Millionen von potenziellen Kunden zu verkaufen. Und dein Part als Amazon-Seller ist es jetzt, dich darum zu kümmern, dass du immer genügend Ware im Lager hast und dass dein Produkt auf der Plattform natürlich ganz weit oben angezeigt wird. Und jetzt solltest du mehr und mehr Produkte auf den Markt bringen, um einfach deinen Umsatz und natürlich auch deinen Gewinn deutlich zu erhöhen. Denn letztendlich hast du, was das Tagesgeschäft angeht, nicht mehr Aufwand, ob du jetzt 10, 50 oder 100 Produkte am Tag verkaufst. Denn das ist letztendlich der zeitintensive Part, den Amazon für dich übernimmt. Und das ist auch der Grund, warum Amazon FBA den online ehrlicherweise revolutioniert hat. Das heißt, wir haben Millionen potenzielle Kunden und müssen uns um den operativen Aufwand, was die Logistik angeht, fast nicht kümmern. Und das war es auch schon zum Thema Amazon FBA, was das Ganze grob ist, wie das damit äh, ja, aussieht. Und wenn du einfach nichts mehr verpassen willst, dann abonniere gerne den Kanal, lass uns ein Like da und klick auf die Glocke. Und dann verpasst du auch wirklich überhaupt keinen Teil dieser Videoreihe hier. Also ich würde sagen, bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.